Setz dich ganz gemütlich hin oder leg dich auf den Boden, wie es für dich angenehmer ist und finde eine Position, die sich für dich jetzt gerade gut anfühlt. Wenn du magst, dann streck und regel dich nochmal und lass deinen Körper dann so zur Ruhe kommen, wie es gerade für ihn angenehm ist. Schließe deine Augen. Und wenn du möchtest, dann leg deine Hände auf deinen Bauch, damit du deine Atmung gut spüren kannst. Atme einmal ein und beim Ausatmen lass alles los und entspann dich ganz tief. Deine Schultern dürfen sich jetzt entspannen und schwer werden. Dein Nacken, dein Kopf. Dein Brustkorb, dein Rücken, dein Bauch und dein Becken. Mit jedem Ausatmen entspannst du noch ein bisschen mehr und lässt deinen Körper noch ein bisschen tiefer los. Noch Deine Beine werden jetzt ganz schwer und entspannt. Deine Arme, auch deine Finger dürfen sich entspannen. Deine Füße, Zehen. Von Kopf bis Fuß darfst du dich immer mehr und mehr der Entspannung hingeben. Währenddessen atmest du ganz entspannt weiter. Stelle vor deine Atmung werden Wellen im Meer. Eine Welle kommt und sie zieht wieder weg. Eine Welle kommt und sie zieht wieder zurück ins Meer. Ganz ruhig und entspannt kannst du hier weiteratmen und spüren, wie sich dein Bauchnabel mit der Ein- und Ausatmung hebt und senkt Sonst gibt es gerade nichts, was du tun musst, an das du denken musst. Deine Gedanken dürfen genauso zur Ruhe kommen wie dein Körper. Und wenn da gerade noch Dinge in deinem Kopf kreisen, dann lass sie einfach vorbeiziehen wie kleine weiße Wölkchen auf einem strahlend blauen Himmel. Und während du ganz entspannt da sitzt oder liegst, dein Körper immer schwerer wird in der Entspannung. Da machen wir uns gemeinsam auf die Reise. Wir reisen zu einer wunderschönen Blumenwiese. Vielleicht ist es eine Wiese, die du schon kennst. Vielleicht gibt es sie aber auch nur in deiner Fantasie. Sie ist unglaublich groß und bunt. Die strahlendsten Farben kannst du dort wahrnehmen. Schau dich ruhig mal um. Siehst du diese Vielfalt an Blumen und Pflanzen? Vielleicht kannst du auch den Duft der Blumen wahrnehmen. Vielleicht hörst du das Zirpen, der Grillen, die Bienen. Vielleicht entdeckst du sogar Schmetterlinge. Vielleicht spürst du unter deinen Fußsohlen auch das Gras und wie es sich anfühlt. Und während du dich auf dieser Wiese umsiehst, Entdeckst du vielleicht auch Tiere? Vielleicht ist gerade dein Krafttier hier auf der Blumenwiese. Schau mal, ob du es entdecken kannst. Diese Wiese ist dein Ort zum Auftanken, zum Mut tanken. Dort, wo du ganz sicher und geborgen bist. Gut geschützt und behütet. Und gleichzeitig ganz frei. Alles zu entdecken, was du entdecken möchtest. Spür mal, ob du die Kraft an diesem wunderschönen Ort spüren kannst. Vielleicht Möchte auch dein Krafttier etwas mit dir teilen, dir etwas zeigen oder sagen? Vielleicht sind es auch mehrere Tiere, die du da siehst und entdeckst. Dann lade sie ruhig ein, näher zu kommen, um dich zu begleiten. Krafttiere sind dafür da, uns in allen Situationen in denen wir Unterstützung brauchen, uns diese zu geben. Uns Mut fühlen zu lassen. Zu spüren, welche Stärke in uns steckt. Zu erkennen, wie großartig wir sind. Ich bin sicher, dass auch dein Kraft hier dich dabei unterstützen wird wenn wir uns jetzt gleich auf die Reise machen, deiner Angst zu begegnen. Keine Sorge, du bist nicht allein dabei. Und du schau doch mal auf deiner Blumenwiese ein Stück in den Horizont hinaus. Und vielleicht erkennst du dort einen Schatten. Schau mal, wie groß oder klein dieser Schatten ist. Schau mal, wie es sich anfühlt, den dort draußen zu erkennen. Und wenn du möchtest, und es sich gut anfühlt für dich, dann geh ruhig ein Stück näher und geh auf den Schatten zu. Je näher du kommst, umso besser wirst du erkennen, dass das gar nicht fremd ist, was du da siehst. Du kennst diesen Schatten sogar schon. Das ist deine Angst, die dich immer wieder besuchen kommt. Die Angst ist ein Teil von dir. Genauso wie die Freude, die Begeisterung. Genauso auch wie die Wut manchmal. Die Liebe, all diese Gefühle gehören zu dir dazu. Sie sind ein Teil von dir und es ist okay, dass sie alle da sind. Vielleicht magst du noch ein Stück näher zum Schatten gehen und ihn dir mal wirklich ganz genau anschauen. Deine Angst mal wirklich unter die Lupe nehmen. Wie groß ist die denn eigentlich? Und hat sie eine Farbe? Welche Form hat sie? Kannst du was erkennen? Und was für einen Eindruck macht sie denn auf dich? Kannst du spüren, wie es ihr geht? Wenn du magst, dann geh jetzt noch ein Stück näher und nimm sie ruhig auch mal in den Arm, wenn sich das richtig für dich anfühlt. Und sage ruhig mal, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Denn ich weiß, du gehörst auch zu mir. So wie all die vielen anderen Gefühle die ich jeden Tag fühle. Und wenn du schon gerade so nahe bei der Angst bist, dann kannst du sie ja mal fragen, ob sie eine Nachricht für dich hat, ob sie dir was erzählen möchte, vielleicht warum sie so gerne zu dir auf Besuch kommt, was sie dir denn zeigen möchte, was ihre Aufgabe ist vielleicht. Sag doch einfach mal nach und schau, ob sie dir was zu berichten hat. Keine Sorge, dein Krafttier ist die ganze Zeit bei dir. Und vielleicht gibt es auch noch etwas, das du deiner Angst sagen möchtest. Vielleicht einen Wunsch, den du an sie hast. Dann nimm jetzt diese Chance und erzähle alles, was du ihr schon immer mal sagen wolltest. Sie hört dir aufmerksam zu. Und auch wenn du jetzt vielleicht was vergessen hast oder dir später noch etwas einfällt, dann kannst du jederzeit in deiner Fantasie an diesen wunderschönen Kraftort zurückkommen und mit deiner Angst einfach plaudern. Vielleicht wird sie sich dann auch verändern. Vielleicht wird sie kleiner. Vielleicht kommt sie gar nicht mehr so oft, weil sie eine neue Aufgabe gefunden hat. Mal sehen, lass dich überraschen. es für den Moment langsam Zeit, dass du dich von dieser wunderschönen Blumenwiese, deinem Krafttier und deiner Angst verabschiedest. Wenn du magst, kannst du ihnen allen noch einmal Danke sagen für das, was sie dir heute gezeigt haben und dass du dort sein konntest. Und dann sag auch dir selbst ruhig Danke, denn du warst heute unglaublich mutig und unglaublich stark. Und nimm wieder einen ganz tiefen Atemzug in deinen Bauch hinein. Spür, wie der Bauch sich hebt und senkt. Beginn mal deine Finger langsam zu bewegen, deine Zehen wieder zu kreisen. Wenn du möchtest, dann streck dich mal ganz, ganz, ganz lang und spür die Energie, die in deinem Körper steckt. Und dann kannst du die Augen wieder aufmachen und ganz hier, jetzt, heute in dem Raum, in dem du sitzt, ankommen.